Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wound Waker, dem letzten Part haben wir wieder weitere Schatzkarten gesammelt und heute werden wir, ich glaube zumindest mit den normalen Schatzkarten, eigentlich so gut wie fertig werden. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal zur Hufeiseninsel hier im Westen von Präludien. Wir waren im letzten Part bei der Terrainsel noch eine Schatzkarte im U-Boot holen und da müssen sich wieder zwei weitere Schatzkarten befinden die wir uns da holen können. Und ich bin schon mal ganz, ganz gespannt. Weil, wenn wir die beiden Schatzkarten haben, kriegen wir nur noch eine Schatzkarte, glaube ich, von Madame Marie, wenn wir die Glücksamulette geben. Und beim Terryhändler können wir noch eine Schatzkarte kaufen. Das heißt, uns fehlen noch... Nee, warte, warte. Wie fehlt? Habe ich irgendwas vergessen? Ah doch, doch, ich habe noch eine... Ähm Schatzkarte. Die zweite Schatzkarte, die kriegen wir auch noch auf Präludien. Die müssen uns nämlich auch noch fehlen, ja. Keine Sorge. Die kriegen wir auch noch auf Preludien. Ich habe die nur komischerweise durchgestrichen. Weil ich die ein bisschen vertauscht habe. Als wir das letzte Mal auf Preludien waren. Dann, hm, hm. Da, da, da. Hm. Hm, hm, hm, hm. Die Musik ist so schön, ich mag sie. So. Die Insel hat mich das letzte Mal ja, als wir hier waren, schon extrem verwirrt, muss man leider sagen. Und da sind nochmal die Leute, die man, die das in Kran davon kriegt ihr ja auch eine Schatzkarte, wie wir letzten Part gesehen haben. Einfach mit denen ja, quatschen, dann passt das. So, Leute, und wir müssen hier bei der Insel, das ist eine Art Golfspiel, müssen die Dinger mit dem Ding da durchwehen. Also, ganz ehrlich, was soll die Scheiße? Wir, wir kommen auf die Idee, dass man das, dass man diese Nüsse da durchwehen kann. Das widerspricht sich für mich. Aber okay. Komm schon, du musst da... Okay. Die kommen nochmal nach, das ist gut. Wer ein bisschen Scheiße. Uah. Komm. Oh, ist drin. Perfekt. So, das haben wir geschafft. Jetzt kommt glaube ich dasselbe Spiel noch mal. Ja. Wir müssen noch mal so ein Ding dadurch schauen. Vielleicht werfe ich es auch. Okay, es klappt nicht ganz. Okay, die brauchen ein bisschen lange zum Nachspawnen. Darum gehe ich einfach hier hin und schnapp mir die. So. Neuer Versuch. Neues Glück. Schade. Egal, ich habe an sich unendlich Zeit. Es seien die, respawnen irgendwann nicht mehr. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, weil es blöd wäre. Es wäre halt ein bisschen sehr blöd. Komm schon. Oh, nö. Komm schon. Boah. Schade. Mm -hmm. Komm schon Okay, es war nichts Ja, ich muss das jetzt so lange probieren, bis es klappt, weil Da sind zwei Schatzkarten, versteckt hier auf der Insel und dafür muss ich das Spiel hier schaffen Zumindest kann ich den ganzen Kram alles auf einmal abschließen Oh, er ist drin. Perfekt. So. Oh, wir sind noch nicht ganz fertig. Es kommt noch ein Versuch. Ein kleines Spielchen. Komm schon. Ah. Boah, fürs Zwei. Geil. So, uns erscheint eine Schatzkarte. Oder eine Truhe mit einer Schatzkarte da drin. Dum, dum. und wieder dieser komische typ hier und wir sehen hier auch ein loch und hier ist nämlich auch eine schatzkarte drin in dem, in dem loch müssen wir nur für noch ein paar sachen glaube ich machen ich weiß oder ich weiß nicht auf jeden fall ist in dem loch finde ich die schatzkarte irgendwo das weiß ich dum, hm, hm, hm, hm. so schatzkarte die nächstes müsste die 28 sein, wenn das stimmt. So, ähm, ich muss nochmal hier runter einfach hier lang gehen. Also am besten ist es einfach, wenn man die Schatzkarten dann zusammen holt. Weil man muss das Spiel nachher sonst zweimal spielen. Das ist ein bisschen blöd. Oh, was ein herrlicher Anblick, diese schillenden Farben. Gut, dass ich mir dieses Kaleidoskop gekauft habe. Welche Farben denn? Ich sehe nichts. Naja. Okay, oh. Ah, das ist einer dieser kleinen Räume, wo man einfach nur Gegner besiegen muss, glaube ich. Ja, okay, das sollte eigentlich kein allzu großes Unterfangen sein. Dann... Ach stimmt, ich muss ja, glaube ich, auch die Kleinen hier besiegen, oder? Nee, doch nicht. Egal, jetzt habe ich schon mal die Wirbelattacke ausge ausgelöst Okay, die wurde irgendwie nicht ausgelöst wegen der Cutscene Oder End ausgelöst So Und damit haben wir schon wieder zwei Schatzkarten dum, dum. So, das müsste jetzt für uns jeweils Schatzkarte 8. Ja Und Schatzkarte 28 sein. Und das ist es auch. Und Leute, ich markiere mir das wieder. Tut mir leid, ihr wisst ja, dass ich das mache. Einfach damit ich den ganzen Graf um meine Liste streichen kann. So, wir können auch eigentlich schon direkt die nächsten schatzkarten holen eine ist nämlich im norden auf der rombus insel bei der rombus insel glaube ich irgendwie da gibt es nämlich nur eine schatzkarte das ist ähm, keine normale schatzkarte sondern so eine spezielle schatzkarte oh. außer wegetan dann schwimme ich halt ähm, das kann das ist irgendeine spezielle schatzkarte die brauchen wir aber sogar also ich meine wir haben zum beispiel die okta Ne, die Oktalus-Karte brauchen wir sogar, glaube ich. Ähm, weiß ich gar nicht genau. Aber so Sachen wie die Wachpostenkarte so das sind ja so Schatzkarten oder Karten, die ganz nett sind, aber nicht notwendig sind für den Spielverlauf, um alles zu kriegen. Ähm, aber das ist ganz schön. Aber hier auf der Insel gibt es eine Schatzkarte, die wir sogar brauchen für einen Force splitter soweit ich weiß. Inwiefern weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall eine Schatzkarte ist, die ich brauche für einen Zweifelsplitter. Was ist denn das für ein Schiff? Ist das das Geisterschiff? Ach, ich glaube, war, war, war die Karte nicht sogar fürs Geister. Ja, das ist das Geisterschiff. Ich glaube, ich glaube, die Karte ist sogar fürs Geisterschiff gedacht. Wäre eigentlich perfekt, wenn wir jetzt dahin gehen würden. Es sei denn, das Ding ist gleich weg. Wir müssen uns, glaube ich hier mit dem Enterhaken hochholen. Naja. Ah, Mann, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Was soll das? Kann ich mich hier... Ja, ich glaube, man muss hier sich einfach an den Palmen, ho an den Palmen hochschießen. Ich würde mich nicht wundern. Oh, ah, hier rüber. War das schlau? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Und da ist ein Loch. Lass mich mal vorbei. Oh, ich auch von dem möchte ich auf jeden fall noch einen schleim haben weil ihr wisst ja ich würde gerne auch noch den letzten trank da freischalten komm her so ähm, Oh, zum glück ist das kein sog ja ich will den letzten trank freischalten ich brauche dafür 15 blaue schleime ich meine meinen den jahren kriege ich glaube ich immer welche aber egal Okay, Man muss ja anscheinend... Oh, Alter, sieht aus wie ein Labyrinth. Mit den ganzen, ähm... Krügen. Boah, geh weg! Bam! So, weg! Hilfe! Okay, ähm, droppt der irgendwas Schönes? Brennen wir mal kurz die Dinger hier ab. So. Frage ist, welches Ding muss man nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier, weil das hier so schön in der Ecke versteckt ist. Okay, so Schatz, so ist das die richtige? Ich meine, wäre komisch, wenn mit einem Schlag ich am Ziel wäre. Bisschen Glücksamulett, okay. Okay, kein Link. Komm schon. Geh rein. Oh mein Gott, bitte nicht in die Hände von dem. Dann gehe ich halt hier rein. Keine Ahnung. Das wird aber, glaube ich, nicht allzu groß sein, der ganze Ort hier. Oh. Ach, das ist der Anfang. Okay, falsches Ding. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich schaue denn noch mal am besten auf die Zeit. Ähm, in das Teil kann ich reingehen und dann noch in das eine. Okay, ein neuer Raum. Das kann nicht allzu falsch sein, denke ich mal. Gehe ich zumindest mal von aus. Ich Wache ist, wo muss ich rein? Äh Hm Warum geh ich mal hier rein? Und oh, das ist nicht so das Ding, wo ich rausgekommen bin. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh Ich glaube, wenn man das Falsche wählt, dann wird man immer direkt rausgeschmissen, zum Anfang oder so. Wobei, dann möchte ich auch gerne mal das hier ausprobieren. Ich habe nämlich jetzt überhaupt gar keine Übersicht. Man wird immer weg, direkt rausgekickt, okay. Das heißt, ich muss in den einen Krug da rein, dann in einer der anderen. Das ist kein allzu schweres Unterfangen, denke ich mal. So, Gegner sind leider wieder da. Ähm, ah! Geh ich hier rein? Was ist hier? Ist das das Richtige? Nee. Es oh, ist blöd, dass man immer wieder alle Dinger rein... Da oh, kommt schon! Link, du willst da rein! Ist blöd, dass man immer nochmal alle Wege da rein muss, weil... Es dauert halt immer, bis man durch den Kug ist und dann wieder rein ist und wie auch immer. Okay. In einer der beiden muss ich rein, entscheide ich mal fürs Linke. Och mann, als ob ich das wahrscheinlich den längstmöglichen Weg äh, habe. Ich wollte mich verarschen, oder? Aber anscheinend ist es so. So, der hier und dann in das, was war es, das, das rechte, oder? Ja, das rechte Ding. Der rechte Kug. So, jetzt gibt mir aber endlich die Karte, die ich will. Auch nö, nochmal. Oh Mann, was soll die Scheiße? Ich will das doch nicht. Ähm. Hallo? So. Da ist die eine Truhe, die sehen wir jetzt schon mal. Ähm, hm. Kann ich ihn vielleicht von hier irgendwo sehen? Oder? Vielleicht kann ich irgendwie mir denken, dass das irgendwie klappt, aber naja. Hm. Vielleicht da oben oder so. Ach komm, ich gehe jetzt einfach hier rein. Ist wahrscheinlich eh random. Mal schauen, wo ich dann lande. Ein neuer Ort auf jeden Fall. Oh, da ist eine Truhe. Ja, die Truhe sieht so scheiße aus. Ich glaube, das ist die falsche, oder? Wobei, wenn eine Sequenz. ne, warte. Eine Sequenz kommt eh immer. Was rede ich denn? Oh, es ist, ist doch die Geisterschiffkarte. Okay. Okay, dann haben wir jetzt hier die Karte auch. Dann passt das. Dann kann ich mir die ebenfalls von unserer Liste streichen. Jetzt gibt es noch zwei Karten, die wir... Ich muss ganz kurz gucken, ob ich überhaupt die haben kann. Beim Nautodrom müsste es nämlich jetzt noch ähm, jeweils zwei spezielle Karten geben. Äh, ach so, weil ich nicht ähm, im neuen König bin. Ach, Das vergesse ich ab und zu mal. Da bin ich zu sehr da drin und zu sehr fokussiert, das nächste Ziel zu erreichen. Dun, dun, dun. So, was ist noch drum, ist ja im Süden. Gla oder das ist es doch im Süden? Wenn ich mich nicht irre, ist es im Süden. Also nicht allzu weit weg. Aber keine Sorge, Leute, wir werden das jetzt heute noch abschließen. Bei heute... Pff. Ja, der Part wird dann schon lang. Vielleicht mache ich es noch nicht komplett heute fertig. Aber nahezu... Was ist hier? Also drum ist da im Süden. Denn wir müssen die 32. Schatzkarte dafür haben. Ich weiß gar nicht, äh, wann man die bekommt, weil die hatte ich schon irgendwie, bevor wir unsere äh, Jagd nach Schatzkarten begonnen haben. Von dem her, Leute, sollte es eigentlich kein großes Problem sein, das zu finden. Macht euch da keine allzu großen Gedanken. Sollte nicht so schwer sein. So, normalerweise findet man die Dinger immer hier in der Nähe. Ja, und da ist es auch schon. Dann müsste nämlich jetzt eine weitere schöne Karte stecken. Komm schon. So, bergen wir mal. Dun, dun, dun. Oh yeah, du hast die Meeresherzenkarte gefunden. Sie zeigt dir, wo du die, wo du diejenigen Schatzkarten findest, die die Position der mehr Herzteile angeben. Öffne gleich den Kartenschirm, Mathe schlau. Ja, wir können jetzt darüber sehen, wo es auf dem Meer ähm, Herzteile gibt in verschiedenen. Oh. Da sehen wir übrigens auf welcher Insel das sich bei welchem Mond befindet, das Geisterschiff. Ja, und so können wir sehen, ähm, wir haben ja eine Inselherzenkarte, auf welchen Inseln äh, wie viele Herzteile sind. Und dann gibt es auch noch eine Meeresherzenkarte und wir sehen hier, es gibt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, im Original waren es halt nur 11 Herzteile, die in Schatzkarten versteckt sind. Das habe ich euch aber glaube ich, schon mal vor einigen Parts gesagt und... Auf der Insel müsste es hier auf dem Nordodrom müsste es jetzt irgendwie die Karte geben. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich muss ich gleich alles kaputt machen. Ähm, ich ich nehme mal Bomben, das geht glaube ich ein bisschen schneller. So machen wir kaputt. muss nämlich hier irgendwo komm schon irgendwo hier müsste es nämlich was geben was bist du aber oh, mein kleiner äh, sag mal kleiner für so ein steppchen in deinem alter ist es aber ein mächtig schicker kann den du da hast was das hättest du vorhin finden nur schlapp drei rubinen ein spielchen zu machen hm. Nee... Komm schon, zu. gib doch zu. Das Boot hast du dir nur besorgt, weil du auch mit deinem Streich das große Geld machen willst. Bei mir hast du es Leichtes mit der Schatzruhe da draußen. Ja, ich weiß nicht, ob es hier ein Herzteil gibt. Wahrscheinlich gibt es hier ein Herzteil. Ähm Ach komm, ich mach das jetzt einfach schnell mit euch. Es gibt bestimmt hier ein Herzteil, bin ich mir doch zu so sehr sicher. Ich bin zwar kein guter Redner, Steppke, aber hör mir gut zu. Es geht nur darum, innerhalb von einem bestimmten Zeitung möglichst viele Rubine einzusammeln, die auf den herumtreibenden Fässern liegen, ohne ins Ziel zu kommen. Es gibt zwei von Fässern, nämlich die senkrecht und die waagerecht schreibenden. Über die äh, waagerecht treibenden Fässer brauchst du bloß rüberzufahren, und, um die Rubine drauf zu sammeln. Aber wenn du selbst bei den senkrecht schreibenden probierst, dann baust du einen sauberen Unfall und leidest Schaden nicht zu so knapp. Aber ich erzähle dir bestimmt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du durch Strücken von ZR dein Boot springen lassen kannst, oder? Also merk dir, die Ruine auf den Senkrecht fährst Fässern schnappst du dir, indem du mit Hilfe von ZR springst. Die Fässer treiben hier immer ein die mit der Windrichtung, also hab auch ein Auge auf die Windanzeige hinter deinem Boot. Dabei darfst du nur das Normale sehen, wenn ein ist verboten. Oh. Ja komm, wir spielen einmal. Warum nicht? Mhm. So, dann ja, es sollte nicht allzu schwer sein. Da, da, da. Mhm. Wenn der Wind immer etwa passt und man den nicht schwer und der Mission ändern sollte oder muss, dann passt das eigentlich. Da, da, da. Hm, hm, hm, hm. Tada. Okay, der Wind passt auf jeden Fall immer. Zumindest scheint es so. Sonst würde ich eigentlich Probleme mit dem Gegenwind bekommen. Fuck, ich habe doch... Das hat er gedrückt? Okay, ein Rubin habe ich nicht. Das sollte aber nicht allzu tragisch sein. Ich denke mal, man braucht vielleicht so 100. Ich würde mich nicht wundern, wenn 100 so die Zahl ist, die man braucht, schießt der auf mich? Aber kommen die kommt das anscheinend, weil der hat zumindest hier explosierende Fässer aufgebaut. Ist das eigentlich ein Rundkurs? Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen so aus. So, es hat ganz gut geklappt, da haben wir direkt beide bekommen. Ja, das ist ganz einfach eigentlich. So, man hätte 149 Rubine bekommen können. Zumindest schien es so. Rubine 148 und die übrige Zeit sogar 2 Minuten 4. Das war jetzt nicht so schwer. Alle Achtung, Step. Also dann, ab, abgemalt abgemacht. Hier hast du 148 Rubine gesammelt. Kauft dir was Schönes davon? Okay, hier kann man anscheinend nur Cash machen. Falls man hier doch noch irgendwie was holen kann, wenn man alles perfekt hat, vielleicht oder so. werden wir das irgendwann noch in den nächsten Parts machen. Ach man, warum habe ich denn jetzt den Kanon des Sturms gespielt? Ich will doch die Windrichtung ändern. Ach ja, ich, bin, ich benutze den zu gerne, den Kanon des Sturms. Ist recht angenehm. So. Dann mal rüberfliegen. Denn hier müsste sich das Ding befinden und zwar in einem Loch und so. Ich habe jetzt auch irgendwie notiert. Und hier muss ich irgendwas machen. Oh, fein. Und ich sehe Schalter. Da muss ich die wahrscheinlich betätigen. So, komm schon. Das glaube ich gar nicht mal so einfach. Wahrscheinlich muss man die auf Zeit aktivieren. Wobei ich höre kein, ich höre keinen Zeitablaufen. Ah, oh, komm schon. Komm schon! So und du bist aktiviert und weg mit dir. Und da scheint auch schon die Karte. So. Ganz, ganz einfach eigentlich. Und die U-Boot-Karte haben wir damit. Damit kannst du die auf See auftauchenden gegnerischen U-Boote lokalisieren. So, und damit haben wir die letzte spezielle Karte. Jetzt fehlen nur noch foss karten und natürlich die ein, zwei Karten, die wir noch nicht haben. Ähm, U-Boot-Karte. Ja, es gibt sieben U-Boote. Ich glaube, wir waren hier in den meisten wirklich schon. Von daher, ja. Also, ich werde irgendwann nochmal ein paar machen, wo ich auf jeden Fall, glaube ich, denke ich mal... Ja, Wachtposten gibt es nicht auf jeden was, das weiß ich. Ähm... Ja, mal schnell durchdrücken. Komm schon. Ähm, Oktalus-Karte werde ich noch abfarmen und natürlich dann noch die Obert-Karte, das sollte dann passen. Ich glaube, man kriegt nämlich auch noch was, wenn man die Oktalus tötet, glaube ich. Ich weiß es nicht. Selbst wenn ich werde es dann wahrscheinlich mit euch machen in einem, in einem Part, wo ich halt alles dann recht zusammenschneide. Ich hätte es zwar auch bei der Seefahrt hier machen können, aber das habe ich, dafür habe ich mich dann bewusst gegen entschieden. Und ich sehe schon, der Part, der Part ist schon wieder vorbei, das ist krass. Also ja, wir haben leider noch nicht alle Schatzkarten, aber im nächsten Part ist es dann auf jeden Fall vorbei. Ähm, dann werde ich mir die letzte Schatzkarte mit euch holen. und die letzten beiden Schatzkarten, es sind sogar noch, es sind noch drei Schatzkarten, oder? 43 ja es sind noch drei Schatzkarten aber die, die haben wir denke ich innerhalb von vielleicht 5 6 Minuten oder so alle keine Ahnung und ja ich danke euch vielmals fürs zuschauen Leute ich sage bis dann schau und bis zum nächsten paar von Let's Play the Wind Waker HD euer Rocky